Frau Direktorin, meine erste Frage betrifft äh, diese Internetberichterstattungseinheit. Also wenn hier irgendwelche äh, kriminellen Inhalte aufgedeckt werden, äh, beteilen Sie das nur dem Hostunternehmen mit oder äh, melden Sie das auch der Staatsanwaltschaft des betroffenen Landes? Und dann äh, Datenspeicherung. Also Sie sprachen von einer beschränkten. Äh, Vorratsdatenspeicherung und nicht von einer umfassenden Erfassung sämtlicher Kommunikationsdaten. Der EuGH hat aber gesagt, dass eben das Erheben von Kommunikationsdaten von Personen, die nicht mal im entferntesten Zusammenhang mit Schwerverbrechen stehen, nicht zulässig sei. Also wird Europol sich anpassen an die Rechtsprechung und äh, wie äh, stützen Sie Ihre Vorgehensweise? Haben Sie da eine juristische Einschätzung? Frau Regow von der GUE. Dann äh, Datenspeicherung über nationale Behörden, also die nationalen Behörden werden Zugriff bekommen auf diese Daten. Das muss also ganz klar sein.